Wie kann man in OpenOlat Umfragen nutzen. Wenn Sie eine Umfrage erstellen wollen innerhalb eines Kurses, dann können Sie hier auf Administration und dann Kurseditor gehen und dann Kursbausteine einfügen und dann können Sie die Umfrage auswählen. Das finden Sie hier unter dem Punkt Wissensüberprüfung Umfrage. So, jetzt ist es so, dass eine Umfrage bzw. ein Fragebogen ist eine äh, Lernressource, die man auch außerhalb des Kurses erstellen kann. Das wäre dann im Autorenbereich hier oben. Und dann kann man diese Lernressource auch in mehrere Kurse einbinden. Man kann aber auch hier innerhalb dieses Kurses die Umfrage erstellen. Dafür geht man hier innerhalb des Kurseditors auf den Punkt ganz rechts, das ist die Umfrage. Und dann kann man hier wählen, erstellen oder importieren. Wenn man jetzt noch keine, keinen Fragebogen erstellt hat, kann man hier auf Erstellen gehen, ansonsten hier eben importieren. Wir wollen jetzt mal einen neuen Fragebogen erstellen. Titel wird gefragt, ich nenne den jetzt mal Testfragebogen 2. Stellen und dann äh, steht jetzt okay, ähm, die, der Testfragebogen wurde äh, erfolgreich zugeordnet zu, zu diesem Umfragebaustein jetzt hier. Und dann wird hier nochmal gefragt, ob ich jetzt hier den ersetzen oder bearbeiten möchte. Den möchte ich natürlich jetzt bearbeiten, weil ich ja da noch gar nichts drin habe. Und man landet jetzt direkt in dem Fragebogen-Editor und der ist relativ simpel aufgebaut man geht hier auf inhalt hinzufügen kann man dann auswählen was man hier hinzufügen möchte das hier oben sind da kann man titel hinschreiben das ist irgendein text können auch die frageformulierung können sie da reinschreiben Paragraph ist auch wieder oben um texte also zum beispiel die frageformulierung reinzuschreiben tabelle und bild dann gibt es die Fragetypen, rubrik einzelauswahl mehrfachauswahl Texteingabe und Datei hochladen. Organisatorisches Informationen, da kann man Informationen von den Befragten erheben, zum Beispiel den Namen oder die Matrikelnummer und so weiter. Dann würde also die Anonymität aufgehoben, was man normalerweise bei einer Umfrage ja nicht möchte. Man kann Nutzungsbedingungen bestätigen lassen. Mit Containern kann man nochmal das Layout auf mehrere Spalten verteilen und separator, da kann man einfach so Linien einfügen. Und ich möchte jetzt mal ein ganz simples Beispiel zeigen, angenommen Sie wollen eine Zwischenevaluation machen und wollen einfach mal zwei, drei offene Fragen stellen, um äh, Ihren Kurs eben äh, zu evaluieren und für die zweite Semesterhälfte dann noch äh, zu optimieren. Und da kann man jetzt eben auswählen, äh, zunächst mal einen Titel, mal eine Überschrift für den gesamten Fragebogen, nennen wir mal Zwischenevaluation, kann man hier auswählen, H1. Dann so größte Überschrift und dann kann man hier auf Schließen gehen und dann ist das Ganze eingefügt. Dann wieder auf Inhalt hinzufügen. Jetzt möchte ich gerne meine erste Frage erstellen und dafür muss ich erstmal ja den Fragentext eingeben und das ist getrennt hier von den, von den Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, ich gehe hier erstmal auf Paragraph, kann dann hier irgendeinen Text eingeben, zum Beispiel bei einer Zwischenevaluation. Was finden Sie gut im Lau? Kurs. So, dann wieder auf Schließen. So, dann wird das hier als Text eingefügt. Und dann kann ich wieder hier den Fragetyp auswählen, den ich jetzt hier nutzen möchte. Und da möchte ich jetzt die Texteingabe nutzen. So, dann kann ich hier noch auswählen, ob da Text oder ob Zahlen eingegeben werden sollen, ob das auf mehrere Zeilen, ob mehrere Zeilen angeboten werden sollen oder nur eine. Und dann auch wie viele nehme einfach die Voreinstellung und dann sieht das so aus. So, und dann kann ich die nächste Frage hinzufügen, auch wieder Paragraph bei einer Zwischenevaluation, dann zum Beispiel sowas wie: Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Und dann wieder schließen. Ja. Und dann wieder entsprechend hinzufügen des Fragetyps. Hier würde ich jetzt nochmal Texteingabe wählen und speichern. Genauso können Sie natürlich auch andere Fragetypen auswählen und am Ende vielleicht so einen Text schreiben. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und so weiter. So, wenn man dann fertig ist mit der Erstellung des Fragebungs, kann man den Editor hier verlassen. Übrigens, wenn Sie sich nochmal genauer anschauen wollen, wie die einzelnen Fragetypen, funktionieren und welche ähm, Möglichkeit man noch hat, können Sie natürlich immer hier auf den Hilfe Button gehen. So, wenn ich fertig bin mit der Fragebogenerstellung, kann ich den Editor verlassen. Dann sehe ich hier noch mal der Fragebogen aussieht und jetzt möchte ich mal zurückgehen zu meinem Kurs und ich sehe jetzt auch hier der Umfrage äh, Baustein ist schon eingefügt und ähm, ich kann jetzt den auch den Kurseditor hier verlassen, wird dann gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden? Ja, ja, gerne. Dann kann ich hier auf die Umfrage gehen. Sie sehen jetzt, ich bin jetzt hier in der Besitzerrolle. Da wird mir jetzt angezeigt, dieser Teil des Kurses ist für Sie nicht zugänglich. Und wenn ich hier auf die Teilnehmendenrolle gehe, dann kann ich allerdings den Fragebogen ausfüllen. So, angenommen, ich fülle jetzt den Fragebogen aus, ich sage, was ich gut finde und welche Verbesserungsvorschläge ich habe aus Teilnehmenden-Sicht jetzt alles. werde ich gefragt, möchten Sie die Antworten abgeben? Diese können anschließend nicht mehr bearbeitet werden. Ja, möchte ich. So, und dann steht dort vielen Dank für Ihre Teilnahme. Gut, und wenn ich jetzt wieder zurückwechsle in die Besitzeransicht, dann steht hier jetzt leider, dieser Teil des Kurses ist für Sie nicht zugänglich. Da sieht man also, dass man da noch an den, Vorstellungen, an den Voreinstellungen etwas ändern möchte, muss. Und deswegen wollte ich das einmal kurz zeigen, weil dieses Problem sonst ähm, immer auftritt, wenn man zum ersten Mal mit Umfragen arbeitet. Und zwar müssen wir nochmal zurückgehen in den Kurseditor und ähm, hier auf den ähm, Reiter Umfrage. Und da hat man nämlich noch die Möglichkeit, hier jetzt einzugeben, wer an der Umfrage teilnehmen darf und wer die Resultate sehen soll. Und Sie sehen, hier sind die Voreinstellungen durch Olaf ein bisschen unglücklich gewählt. Die Teilnahme durch die Teilnehmenden, das ist okay. Was allerdings nicht so viel Sinn macht, diese Resultate sind nur für die Betreuer sichtbar, was ja noch eine zusätzliche Rolle ist zwischen Teilnehmer und Besitzer. Und nicht für mich selber als Kursbesitzer, deswegen unbedingt hier das Häkchen setzen. Und wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch hier sagen, die auch die Teilnehmenden sollen die Resultate sehen. So, das Ganze dann nochmal publizieren und fertigstellen. Und wenn ich jetzt wiederum auf die Umfrage gehe, erstmal den Editor nochmal verlassen, und jetzt wiederum auf die Umfrage gehe, dann sehe ich hier direkt auch die Ergebnisse. Das heißt, hier wird mir jetzt eine Übersicht angezeigt, zu allen Fragen. Dann gibt es hier Tabellen, wo die einzelnen Antworten zu sehen sind, Diagramme. Macht natürlich nur Sinn, wenn Sie jetzt so Fragen gestellt haben. Single-Choice oder Multiple-Choice, nicht jetzt wie ich hier so offene Fragen. Und die einzelnen Fragebögen kann man sich da anschauen. Soweit zu den Umfragen in OpenOlat. Viel Erfolg!